Ist es nötig, dass jeder Vater und jeder Sohn irgendeine Art von Angst haben muss? Dieser große Mann nimmt zu viel Platz ein. Und der andere Mann denkt, das ist mein Platz. Und wer ist das? Dies passiert, dass es zu Reibereien kommt und entweder der Jüngere geht oder der Ältere geht. Das passiert auch zwischen Frauen, auf eine andere Art. Aber Frauen haben eine Art, ihre Reibereien auf bestimmte Weise zu verbergen. Wenn wir über Familie reden, Sadhguru, äh, gibt es ein paar Dinge, die mich schon immer fasziniert haben. Und ich suche Antworten oder eher Bestätigungen von einer höheren Energie wie dir. Ich habe mich immer gefragt, warum es eine organische Distanz zwischen Vater und Sohn gibt. Warum es immer diese Angst in dieser Beziehung gibt. Und ich bin sicher, dass viele in diesem Saal dieses Gefühl in ihrem eigenen Zuhause und ihrer eigenen Umgebung erlebt haben. Was glaubst du, woher diese Distanz kommt? Weil jede Generation den gleichen Fehler macht. Was bedeutet sie lernen überhaupt nicht? Wenn wir Familie sagen, nun ja, in Italien bedeutet Familie Kriminalität. Kriminalität. Ja, die Mafia wurde immer als die Familie bezeichnet. In gewisser Weise ist es also eine Art Kriminalität. Es ist die grundlegendste Einrichtung für den Aufbau einer Gesellschaft. Doch das bedeutet nicht, dass man bei den Grundlagen bleiben muss, denn dies ist eine biologische Identität, die wir haben. Die Biologie ist eine Realität. Wir können das nicht leugnen. Offensichtlich haben uns unsere Eltern das in gewisser Weise zumindest, zu einem gewissen Grad mitgegeben. Zumindest ein Teil davon. So wie es heute ist, wie es aussieht, ist im Wesentlichen ihretwegen. Nun, es wurde ihnen von jemand anderem gegeben. Das ist ein anderer Punkt. Aber uns wurde es von ihnen gegeben. Es handelt sich also um eine biologische Identität. Diese Beschränkung auf die eigene biologische Identität für ein ganzes Leben ist ein Verbrechen. Denn es verursacht so viele Dinge. In diesem Land, dieses Land hat seit Langem viel gelitten. Vor kurzem erschien das Mahabharat-Video. Das gesamte Mahabharat ist ein Familienproblem. Es ist das Dhridhashtra-Syndrom. Wir leiden immer noch. Mein Sohn ist der Beste, egal was passiert. Auch heute noch leiden wir unter derselben Sache. Mein Sohn ist der Beste und der sollte König werden, egal was passiert. Manche Söhne haben das nicht sehr gut hinbekommen. Also Familie ist eine grundlegende Identität, mit der wir geboren werden. Es ist eine wunderbare Sache, wenn du ein Kind bist, denn ohne deine familiäre Unterstützung wärst du nicht das, was du heute bist in vielerlei Hinsicht, okay? Bei allem Respekt und großer Hochachtung vor der Familie. Denn der Mensch wird so geboren, dass er, sobald er aus dem Mutterleib fällt, nicht bereit ist, aufzustehen und Dinge zu tun wie andere Lebewesen. Es braucht eine lange, Reifezeit, bis ein Mann zu Mann oder eine Frau zur Frau wird. Es gibt einen langen Zeitraum, in dem die Inkubation durch die Familie sehr wichtig und lebensnotwendig ist. Daran besteht kein Zweifel. Aber du solltest über diese Identität hinauswachsen. Doch viele Menschen wachsen einfach nie über diese Identität hinaus, worunter sie leiden. Und manchmal, wenn sie an bestimmten Orten geboren sind, lassen sie die ganze Nation leiden. Du solltest da herauswachsen. Als Kind ist es überaus wichtig, dass man mit der Familie identifiziert ist. Aber als Erwachsener sollte man über seine Biologie hinauswachsen. Denn die Biologie ist die grundlegendste Identität. Man muss darüber hinaus wachsen. Dies vorausgeschickt, es ist es also nötig, dass jeder Vater und jeder Sohn irgendeine Art von Angst haben muss? Es geht nicht um Vater und Sohn. Es sind einfach zwei Männer, die im selben Haus untergebracht sind. Als du acht, zehn warst, war dein Vater gottgleich. Das Problem begann also, als man 15, 16 wurde. Wenn man ein Mann sein will und es nicht genug Platz gibt. Dieser große Mann nimmt zu viel Platz ein. Und dieser Mann denkt, das ist mein Platz. Und wer ist das? Sie können einander nicht als Vater und Sohn anerkennen. Denn jetzt gibt es nicht mehr Vater und Sohn, sondern zwei Männer im selben Haus. Und es gibt nicht genug Platz. Dies geschieht nicht nur in menschlichen Familien. Bei jedem Lebewesen, sei es ein Elefant oder ein Büffel oder was auch immer, im Leben eines jeden Lebewesens kommt es zu Reibereien und entweder der Jüngere geht oder der Ältere geht. Das passiert überall, denn es handelt sich nicht um ein Problem zwischen Vater und Sohn. Das sind zwei Männer, die versuchen, denselben Raum zu teilen und dieselbe Frau, die von dem einen Mutter und von dem anderen Ehefrau genannt wird. Zwei Männer. Nun, das bricht sicherlich einen sehr starken Mythos, mit dem dieses Land gearbeitet hat, denn das Problem hieß immer zwei Frauen im selben Haus. Und du hast es einfach auf den Kopf gestellt, was meiner Meinung nach auch wahr ist. Denn ich glaube, das Problem liegt in der Tatsache, dass zwei Männer nicht... Nein, mehr das, das passiert auch zwischen Frauen, auf eine andere Art. Aber Frauen haben eine Art, ihre Reibereien auf bestimmte Weise zu verbergen. Sie tun es auf eine bestimmte Weise, auf eine feminine Art. Männer werden es mehr mit dem Kopf vorantun. Kopfstöße sind die Art des Mannes. Die Art der Frau ist anders. Sie wird es anders machen. Aber die Reibereien passieren.